Unsere Idee ist eine Bewertungswebsite für WLAN in Schulen, die zeigt positive Beispiele, aber auch negative Beispiele von Schulen, sodass die negativen Beispiele äh, sich durch Tipps und die Pläne der positiven Schulen verbessern können. Ähm, zum Design und der.